Helene Fischer und Florian Silbereisen Viele Gemeinsamkeiten trotz Trennung Als sich Helene Fischer und Florian Silbereisen 2018 publikumswirksam trennten, brach für viele Fans eine Welt zusammen. Über viele Jahre galten die Sängerin und der Moderator als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Während ihrer zehnjährigen Beziehung gab es keine Skandale. Es schien die pure Harmonie zu sein. Eigentlich verlief auch die Trennung wie im Bilderbuch. Ein Rosenkrieg blieb aus und beide versicherten, dass sie sich als Freunde und Kollegen noch immer eng verbunden fühlen. Helene Fischer ist die erfolgreichste Schlagersängerin Deutschlands und Florian Silbereisen moderiert die größten Musikshows. Da war es von Anfang an klar, dass sich ihre Wege oft kreuzen werden. Helene Fischer beim Schlagerboom 2021 am 23. Oktober präsentiert Florian Silbereisen den Schlagerboom 2021 live aus Dortmund. Dieses Format fiel im Vorjahr der Corona-Pandemie zum Opfer und musste abgesagt werden. Die verschiedenen Feste in der ARD locken ja immer ein Millionenpublikum vor den Fernseher. Aber der Schlagerboom sticht in dieser Reihe eindeutig heraus und sorgte in den letzten Jahren für Rekordeinschaltquoten. 2019 war Helene Fischer das letzte Mal beim Schlagerboom dabei. Dort überraschte sie ihren Ex-Freund und es gab ein tränenreiches Wiedersehen. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans berechtigte Hoffnungen auf einen Auftritt von Helene Fischer beim Schlagerboom machen. Eine Woche vor der Ausstrahlung in der ARD erscheint das neue Album »Rausch«. Bei Florian Silbereisen hätte sie dann die ganz große Bühne und ein Millionenpublikum, um die neuen Songs zu präsentieren. Eine bessere Promotion kann es kaum geben. Auch Florian Silbereisen und die Macher der Feste in der ARD sollten ein großes Interesse an einem Auftritt der Königin des deutschen Schlagers haben. Zuletzt schwächelten die Einschaltquoten ein wenig. Dies könnte sich mit einem Auftritt von Helene Fischer beim Schlagerboom 2021 ändern. Es gibt also berechtigte Hoffnung, dass das ehemalige Traumpaar des deutschen Schlagers bald zumindest beruflich wieder gemeinsam auf der Bühne stehen wird.